Wenn wir in unseren Moodle-Kurs gehen und auf Bearbeiten einschalten klicken, können wir unsere Inhalten gestalten. Unter jede Topic gibt es die Möglichkeit, Aktivität oder Materialien anzulegen. Wenn wir da klicken, bekommen wir alles aufgelistet unter Alle, nur die sogenannte Aktivitäten unter Aktivitäten, nur die sogenannte Arbeitsmaterialien unter Arbeitsmaterial. Was ist der Unterschied? Aktivitäten sind Aktivitäten, die die Studenten in eine aktive Rolle bevorsehen. Das heißt, sie schreiben Sachen hochladen oder kommunizieren untereinander oder mit der Dozent. Unter Arbeitsmaterial ins Gegenteil bekommen wir die Möglichkeiten, Sachen zur Verfügung zu stellen. Dateien aller Sorten oder ein Link oder eine Galerie an Bilder. Wir haben hier die Möglichkeit, auch Textfelder und Textseite zu erstellen, um mehr Text hinzufügen. Die Möglichkeit, Aktivitäten oder Materialien anzulegen, haben wir unter jedes Thema oder Woche. Model listet die neue Aktivitäten am Ende der schon hinzugefügten Aktivitäten. Danach können wir die Sachen bewegen, wie wir am besten möchten.